Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute mit einem Blick auf die neuesten Zahlen von Barry Gold und einem kurzen Ausblick auf die Entwicklung des Goldpreises. Denn letztendlich sind Goldaktien ja eine Spekulation auf die Entwicklung des Goldpreises. Bei Barry Gold ist jedoch noch zu ergänzen, dass eine Investition in die Aktie neben einer Beteiligung in Goldförderung auch eine Beteiligung in Kupferförderung bedeutet. Schauen wir jetzt mal ganz konkret auf die Zahlen und zwar zunächst auf Jahressicht. Hier lässt sich sagen, dass der Umsatz im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 900 Millionen US-Dollar gesunken ist und der Nettogewinn sich gedrittelt hat auf nunmehr nur noch etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar. Da allerdings ein großer Teil dieses Nettogewinns zu sogenannten Non-Controlling Interest fließen, also ein oder mehrere Minderheitsgesellschaften ohne Stimmrechte, hat sich der Nettogewinn für die Aktionäre von Barrick Gold im Jahr 2022 sogar geviertelt von 2,022 Milliarden US-Dollar auf nur noch 432 Millionen US-Dollar. Je Aktie beträgt der Gewinn 24 US-Dollar-Cent, im Jahr 2021 waren das noch 1 Dollar und 14 Cent. Nichtsdestotrotz gibt es in dem jüngsten Bericht aber auch viel Positives für die Aktionäre zu lesen. Der durchschnittlich realisierte Goldpreis stieg in Q4 gegenüber Q3 2022 um 6 Dollar pro Unze an, wobei sich dieser Trend im Anblick der jüngsten Goldpreisentwicklung auch in Q1 2023 weiter fortsetzen dürfte. Darüber hinaus vermeldete Barrick Gold ein Wachstum bei den Goldreserven und Goldressourcen und ein Wachstum bei den Kupferressourcen. Darüber hinaus lässt sich für das Gesamtjahr 2022 sagen, dass in diesem Jahr ein Rekordbetrag von 1,6 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgegeben werden konnte und auch für dieses Jahr ist nochmal ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis hin zu einer Milliarde US-Dollar geplant. Ebenfalls positiv ist die Vermeldung, dass das Rating sich für langfristige Kredite verbessert hat von BAA1 auf A3 und Barrick Gold somit jetzt das beste Rating bzw. die beste Kreditwürdigkeit im gesamten Goldminensektor aufweist. Eine ebenfalls interessante Neuigkeit für Aktionäre ist die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 10 Cent für das vierte Quartal 2022, in welchem ein Nettogewinn von 13 Cent pro Aktie erwirtschaftet werden konnte. Diese Dividende wird am 15. März ausgezahlt. Wenn du von dieser Dividende profitieren willst und noch keine Aktien hältst, dann musst du die Barry Gold Aktie bis spätestens dem 28. Februar in deinem Besitz haben, um die Dividende zu erhalten. Ja, kommen wir zu guter Letzt noch zum Fazit oder Ausblick. Natürlich wird das Jahr 2023 erheblich von der Entwicklung des Goldpreises abhängen, was die Ergebnisse von Merrick Gold angeht. Aktionäre sollten demnach ja, Die Entwicklung des Realzinses im Blick behalten, da die Entwicklung des Goldpreises negativ mit der Entwicklung der Realzinsen korreliert bzw. eine inverse Korrelation zwischen langläufigen US-Anleihen und dem Goldpreis besteht. Für weitere Updates zu Earning Calls sowie Aktienanalysen aktiviere jetzt kostenlos diesen Kanal und abonniere die Glocke. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.